So Leute, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video rausgebracht, bei dem es um einen angeblichen ähm, neuen Godzilla-Film gehen soll. Beziehungsweise, ich war mir nicht ganz sicher, ob es sich um Godzilla handelt oder einfach nur um irgendein riesiges Kaiju. Ähm, das Video verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr euch gerne mal angucken, da ist dann auch der Trailer hinterlegt und meine Trailer-Reaction ist mehr ein Teaser als ein Trailer eigentlich. Und ich habe mich lange Zeit auch wirklich gefragt, worum könnte es denn da gehen, weil es war so gut oder ist immer noch so gut wie nichts über diesen Film bekannt. Allerdings habe ich dann mal durch eure Kommentare durchgesetzt, die ich mir alle auch wirklich durchlese und so viele davon auch dann beantworte, wie ich kann, zumal ihr eben Fragen stellt. Wenn ihr einfach nur ähm, Sachen erklärt, dann schreibe ich da nicht immer irgendwas drunter. Allerdings hat hier ähm, Sebastian K. hat mir ähm, quasi eine Übersetzung vom eigentlichen Titel geschickt. Und zwar, der Titel ähm, soll wohl auf Deutsch nach dem Kaiju bedeuten. Wahrscheinlich geht es da um die Welt nach dem Kaiju. Und... Ähm, er hat dazu noch einen kleinen Satz dann verfasst und hat geschrieben, ähm, der Film heißt übersetzt nach dem Kaiju und hat im Grunde nichts mit Godzilla zu tun, er soll einfach zeigen, wie Menschen damit umgehen würden, wenn auf einmal eine riesige tote Kreatur auftauchen würde. Ich weiß nicht genau, ob du da wirklich auch Informationen dazu hast, ob du dazu eine Quelle hast. Und ich muss, dazu, ich muss euch noch mal bitten, wenn ihr mir sowas schreibt, und habt da wirklich Quellen, bitte einfach mit unten reinsetzen. Dann kann ich darauf auch irgendwie ein bisschen mehr eingehen. Ansonsten habe ich mich da jetzt einfach mal selber ein bisschen informiert. Und er hat gar nicht so Unrecht gehabt. Der Titel... Ähm mal im japanischen, vom japanischen aufs deutsche 1 zu 1 übersetzt, genau das bedeuten nach dem Kaiju. Allerdings ist jetzt tatsächlich auch der amerikanische Titel des Films aufgetaucht und der heißt äh, Kaiju Cleanup. Also so viel wie das Kaiju aufräumen. Es geht wohl wirklich lediglich um diesen ähm, toten Kaiju. Es geht um einen... Godzilla-ähnlichen Kaiju. Godzilla ist hier nicht der Name und ich denke mal, dann wird es auch nicht Godzilla sein, weil die eben einfach nur der Kaiju genannt wird. Und ich habe mir halt überlegt, worum könnte es in diesem Film gehen. Das Konzept ist schon sehr interessant, dass man einfach einen Kaiju-Film ähm, herausbringt, der tatsächlich 2022 in japanisch in den Kinos kommen soll. Also es ist wirklich ein Film und ähm, ein Kaiju-Film, bei dem der Kaiju aber schon längst tot ist. Worum könnte es dann da gehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass man hier wirklich ein interessantes Experiment macht und quasi mal einen Kaiju-Film der ganz anderen Art rausbringt. Man könnte das Ganze nämlich so aufbauen, dass... Ähm, der Kaiju quasi einer Autoption unterliegt, nachdem er gefunden und geborgen wird. Man wird ihn dann wahrscheinlich auseinandernehmen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Das könnte man ganz cool in Szene setzen, indem man wirklich zeigt, wie der Kaiju autopsiert wird. Ist Autopsie das richtige Wort? Wie er quasi aufgeschnitten wird, äh, wie bei einer Autopsie eben auch. Und dann wird anhand der verschiedenen Wunden rekonstruiert, was passiert sein könnte. Und dann erfahren wir vielleicht in einzelnen kleinen Flashbacks, was wirklich passiert ist. Wir erfahren dann auch vielleicht, okay, dieser Kaiju ähm, war der Welt schon bekannt. Der Text nämlich, der im Trailer unten eingeblendet wird, ist ja irgendwie auch gewesen, ähm, die Geschichte eines Kaijus, den jeder kennt. Das heißt, dieser Kaiju taucht nicht auf einmal tot auf. Der muss wohl vorher auch gelebt haben, die Welt hat ihn, hat, hat ihn gekannt, vielleicht sogar gefürchtet und auf einmal selber tot. Und keiner weiß warum. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Film mit sehr vielen Flashbacks arbeitet und eben zeigt, okay, ähm, wir haben jetzt hier eine Wunde an, an, an, der, an der Schulter des Kaijus. Was könnte das damit auf sich haben? Und dann fängt eben die Autoption an und dann wird dann da äh, wie in wie in äh, CSI Miami mit diesen Rückblicken, mit diesen Flashbacks, rekonstruiert, was passiert ist. Und das Coole an der ganzen Geschichte wäre, dass man am Ende dann einen kleinen. Ähm, Twist einbauen könnte, dass dann irgendwie das letzte Detail dieses Todes darauf hindeutet, ähm, er ist von einem anderen Kaiju umgebracht worden. Und dann könnte man auf einmal Godzilla ins Bild stapfen lassen oder irgend sowas. Das könnte man machen. Ähm, und wir schauen jetzt hier mal ganz kurz durch, was über den Film bis jetzt bekannt ist. Es ist noch so gut wie gar nichts, sage ich jetzt schon mal vorher Bescheid. Es ist noch so gut wie gar nichts über den Film bekannt. Außer dass er in, ähm, in, in verschiedenen Ländern wohl auch verschiedene Namen trägt. Er, ähm, wie gesagt, in Amerika heißt der dann eben äh, The Kaiju Cleanup. In, in ähm, Japan und China ist die Übersetzung eben nach dem Kaiju. Und ähm, na gucken. Wir haben bis jetzt noch keine großen Schauplätze genannt bekommen. Es ist nur gelistet, dass es wohl an mehreren Schauplätzen spielen wird. Weshalb auch meine Theorie da wieder eingreift, dass wir auf jeden Fall Flashbacks sehen werden. Wir haben jetzt hier eine Regie. Die Regie ist von Satoshi Miki. Wenn das euch was sagt, sagt mir leider gerade gar nichts. Ob der schon mal einen anderen Godzilla-Film mitgespielt hat, weiß ich leider nicht. Der hat allerdings auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Von daher ähm, gehe ich weiterhin ohne, ohne irgendwelche... Vorhoffnungen in den Film äh, rein, beziehungsweise ich habe halt keine Ahnung, ob dieser Regisseur jetzt irgendwie einem etwas aussagt. Wenn mir jetzt einer von euch sagt, das ist der gleiche Typ, der auch Shin gemacht hat, dann würde ich sagen, geil. Dann kommt was Großes auf uns zu. So also muss man halt mal abwarten. Wie gesagt, es ist sogar, ähm, hier unten ist sogar ganz klar gesagt, ähm, wo ist es denn? Man weiß derzeit noch nicht was das für ein Monster ist. Ich glaube nicht, dass es Godzilla sein wird. Das hätte man auch dann im Titel erwähnt, weil Godzilla ist ja allein schon als Name im Marketing. Aber es ist wohl noch nicht offiziell, was das Ganze, was damit wohl auf sich hat. So. Ähm, hier sind sogar, <lacht> es sind sogar die Kaijus gelistet, die in dem Film auftauchen sollen. Und zwar sind die äh, unter Erscheinungen der Scheusale gelistet. Die Seite ist eben auf Deutsch übersetzt wahrscheinlich. 1 zu 1 auf Deutsch über einen Google-Übersetzer. Und das einzige ähm, Scheuser, die einzige Kreatur, die in dem Film auftaucht, ist der gigantische tote Kaiju. Und damit könnte meine Theorie wieder ein bisschen wegflattern, von wegen, ähm, da ist noch ein zweiter Kaiju, der da irgendwie mit drin hängt. Allerdings wäre das dann auch blöd, wenn man den zweiten Kaiju schon auflisten würde, wenn er eben am Ende dann so ein, so ein Schwist beinhalten würde. Die Frage ist eben nur, warum ist der Kaiju tot? Und ich habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht, wenn ich mir so vor Augen halte, was Godzilla eigentlich ausmacht, wie Godzilla entstanden ist oder auch was Shin Godzilla ausgemacht hat. Shin Godzilla ist ja quasi auch sehr stark an den Original Godzilla angelehnt von 1945, 54 so rum. Und ähm, beim Original Godzilla, beim allerersten Godzilla-Film, hat man die Thematik Atomwaffen bearbeitet, ähm, so ein bisschen auch. Verarbeitet vor der Angst vor Atomwaffen, vor der Angst vor dem Unbekannten, das aus dem Nichts heraus zuschlagen kann. In Shin Godzilla hat man das ähnlich gemacht. Da hat man dann mehr die Umweltverschmutzung dafür genommen, um zu sagen, okay, das ist jetzt die neue Bedrohung. Godzilla ist quasi die. die, die Shin Godzilla ist quasi die, die, die personifizierte Bedrohung der Umweltverschmutzung, die auch ganz klar zeigt, egal wie man dagegen vorgeht, wie man bestimmte Gefahren abwehrt. Die Gefahren entwickeln sich weiter, ähnlich wie ein Virus tatsächlich. Shingo Zilla benimmt sich wie ein Virus, der sich andauernd weiterentwickelt, egal wie wir gegen ihn vorgehen, er passt sich einfach neu an. Ob er an Land kommt, ob man bekommt er Beine und Arme, er passt sich der Begebenheiten eben an, wie ein Virus. Ähm, der Film der könnte ähnlich arbeiten. Der Film könnte uns in eine ähnliche Lage reinbringen, dass wir nachzudenken haben, was in unserer Welt aktuell, äh, aktuell denn so vor sich geht. Der Film könnte nämlich auch eine bestimmte Urangst ähm, behandeln. Welche das ist, ist jetzt eben schwer zu sagen, wenn es hier einfach um einen toten Kaiju geht. Ähm, es könnte tatsächlich, ich weiß nicht, ob man wirklich so weit geht, in der aktuellen Lage auch das Thema Virus behandeln, das durch den ähm, ähm, toten Kaiju, der eventuell einfach gestorben ist, weil sein Lebensraum ihm, weil ihm sein Lebensraum genommen wird, weil der Mensch immer mehr Lebensräume nimmt von, von Lebewesen, dass er deswegen gestorben ist und dass er durch diesen Kadaver vielleicht eine Art Virus freisetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Man wird hier auf jeden Fall mit irgendeiner, ups, mit irgendeiner weiteren Urangst arbeiten, wie in den, ähm, wie im allerersten Godzilla oder eben auch wie in Shin Godzilla. Da bin ich mir relativ sicher. Ansonsten, ähm, ja. Also meine Theorie nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Thema wird den, den, den Tod des Kaijus behandeln, wir werden die Autopsie dieses Kaijus sehen und dann eben nach und nach immer wieder kleine Rückblicke, die dann eben zeigen, wie der Kaiju vielleicht doch auf der Erde gewütet hat, wie er vielleicht erst als große Gefahr dargestellt wird und dann kommt vielleicht raus, ey, er war gar nicht so eine Gefahr, wir haben ihm über seinen Lebensraum genommen und dann ist er eben dann einfach gestorben, weil er einfach, ja, quasi mit der Evolution der Welt nicht mithalten konnte und deswegen ist er dann eben gestorben und die Moral der Geschichte ist eben aber quasi dadurch, dass wir anderen Kreaturen den Lebensraum nehmen, entwickeln sich bestimmte Viren, bestimmte, vielleicht auch hier neue Kreaturen in dem Film frei, die dann uns wieder den Lebensraum nehmen, wie eine wie eine Kette, wie, eine, wie, wie ein Kreislauf des Lebens tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier um Ähnliches geht. Wie gesagt, das ist einfach alles eine reine Spinnerei jetzt von mir. Ihr könnt mir gerne mal eure Theorien unten reinschreiben. Ich habe auch oft was von Godzilla 2 bei euch gelesen. Das wird es halt nicht sein. Ähm, ansonsten weiß man hier noch nicht wirklich viel über diesen Film. Ähm, wenn er aber nächstes Jahr rauskommen soll, denke ich mal, dass wir bald auch einen richtigen Trailer davon bekommen werden. Man weiß noch nicht genau, wann er nächstes Jahr erscheint. Das ist hier nicht aufgelistet aber gut. Ansonsten haben wir leider immer noch keine weiteren Informationen dazu. Hm. Nein. Gut, der Plot ist noch nicht bekannt, ähm, Laufzeit ist noch nicht bekannt, gut, die Kosten an der Abendkasse sind noch nicht bekannt, okay. Das ist auch eher weniger interessant. Der Plot ist noch nicht bekannt, der Plot, da bin ich halt echt mal gespannt drauf. Ich kann mir da momentan echt nicht allzu viel zusammenreimen, wie ein Film aussehen soll, in dem der Kaito einfach schon längst tot ist. Gut. Ich werde euch auf den Laufenden halten, was dieses Projekt hier angeht, dieses Kaiju-Projekt. Ich finde es aktuell sehr interessant, worum es da wohl gehen könnte. Und je mehr Informationen ich habe, auch wenn es nur minimale Informationen sind, werde ich die mit euch natürlich teilen. Wenn ihr mehr wisst als ich und dann ähm, sagt, ey, ihr wollt mir die, die die die diese Infos weitergeben, schreibt sie mir in die Kommentare. Schreibt sie mir auf Instagram gerne auch per, per ähm, Personal, per... per im Chat, schreibt sie mir einfach persönlich und ähm, am besten aber auch mit Quellen, dass man darauf richtig schön eingehen kann und das wird jetzt so das nächste Projekt einfach sein, wo ich ganz klar sage, diesen Film werden wir analysieren, wir werden versuchen, bevor der Film im Kino kommt, herauszufinden, worum es da wirklich geht ich denke mal, spätestens nach dem ersten richtigen Trailer wird das dann aber auch keine Frage mehr sein. Ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt darüber, äh, darauf, worum es da wirklich gehen könnte letztendlich und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, eure Theorien, eure Fragen, was auch immer. Und damit verabschiede ich mich auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.